Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Hallo. In diesem Video möchte ich dir kurz zeigen, wie du ja eine Subdomain in Bilderall anlegen kannst. Und zwar ähm, logst du dich in dein ähm, Bilderall Dashboard ein, ja, gehst unter Pixel Perfect Zeitbilder dann meine Seiten. Und ähm, jetzt hast du, du siehst bei mir hier, ich habe jetzt schon äh, mehrere Domains. Ähm, mit Bilder all quasi ähm, verknüpft, habe quasi äh, die Nameserver geändert. Ähm, wie das Ganze geht, das äh, siehst du in einem anderen Video. Und ähm, ja, du siehst jetzt hier zum Beispiel die Domain Oliverschirma.net. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf dann öffnet sich die Seite Oliverschirma.net. Ähm, dann habe ich hier zum Beispiel noch die Domain prosperityteam.de Und jetzt möchten wir Folgendes machen. Und zwar, du siehst hier ähm, ba.prosperityteam.de. Das ist eine Subdomain und die müssen wir, die können wir jetzt super einfach mit Bilderall erstellen und zwar für alle Domains, die wir hier schon miteinander verknüpft haben. Und das machen wir jetzt einfach mal. Ich habe jetzt hier so Vorlagen, ja, und habe jetzt die einfach mal. Normalerweise sind die jetzt nicht veröffentlicht, aber zur Demonstration habe ich das Ganze jetzt hier einfach mal veröffentlicht. Und jetzt müssen wir nichts anderes tun, als einfach hier auf Mehr klicken, dann Domain aufschalten und jetzt siehst du hier, sollst du eine Domain angeben. So und ich nenne das jetzt einfach mal hier Vorlagen. Prosperity-Team.de. Also die Subdomain. Ja, und dann musst du halt die Hauptdomain dann, also Punkt und dann die Hauptdomain einfach dahinter. So, und jetzt wo soll deine Webseite veröffentlicht werden? Ich mache jetzt hier CDN All Regions. Und ähm, das können wir vernachlässigen, sage speichern. So, und jetzt kriegen wir hier nochmal einen Hinweis, wenn sich Ihre Domänen auf einem externen NS-Server befindet, was jetzt ähm, bei quasi der, der Fall ist, müssen Sie die Subdomänen unter der Verwendung von CNAME-Datensätzen setzen, auf Verweisen äh, hier ähm, am äh, 1ebvascom Eben diesen Eintrag vornehmen, ansonsten soll ihre Subdomain ohne weitere notwendige Schritte funktionieren. Also, und das ist im Prinzip das, was wir jetzt hier vorfinden. Ja, das heißt, in, in der Regel müssen wir keine Einstellungen mehr vornehmen. Falls es bei dir der Fall sein sollte, musst du hier ähm, eben diesen Anweisungen folgen. Ähm, bei mir ist es jetzt hier nicht der Fall. Und ähm, bei den meisten äh, meiner Teampartner ebenfalls nicht. Und deswegen kannst du hier, ich habe es und nun möchte ich die Domain verbinden klicken. Und wir sagen speichern und das war's und du siehst. Jetzt haben wir hier ähm, vorlagen.prosperity-team.de und wenn ich jetzt hier drauf klicke, dann öffnet sich das, was vorher ähm, quasi die Domain von Bilderall war, die Subdomain von Bilderall, also die ich hier zu Beginn angelegt hat hatte, ja, ähm, sehe ich jetzt hier www vorlagen äh, prosperity teamde ja, und so einfach kannst du jetzt für jede Webseite, die du hier anlegst, einfach eine Subdomain ähm, erstellen und nutzt dann einfach ähm, ja die domains da dazu die du hier bereits hinterlegt hast ich hoffe das ganze war für dich hilfreich wenn dem so ist würde ich mich freuen wenn du das mit deinem netzwerk teilst ja ähm, ja abonniere auch gerne meinen kanal damit du keine weiteren videos verpasst und ja falls du lust auf eine zusammenarbeit mit mir hast du findest alle relevanten links unterhalb des videos in diesem sinne maximalen erfolg viel spaß beim umsetzen ja bis zum nächsten video dein oliver schirmer ciao ciao